Die mini aktion geht los. Also wenn ihr mit mir oder einem der anderen Akademisten trainieren wollt, dann bewirbt euch jetzt. Ich freue mich auf euch und drücke euch ganz fest die Daumen.